Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu diesem ganz kurzen How-To. Es geht darum, wie du ganz einfach und kostenlos einen Kalender einrichten kannst. Wir brauchen ihn nicht nur für die Gespräche mit unseren Interessentinnen und Interessenten oder auch für unsere Teams, sondern eben auch, um eine Landingpage zu haben, die wir ja zur Verfügung stellen, vorläufig tun wir das kostenfrei, so dass du das in deinem Netzwerk nutzen kannst, dass du jemanden eine von unseren Landingpages schicken kannst, damit er oder sie auf der Landingpage alle Infos findet, die er oder sie sucht und möchte oder die du empfohlen hast, dann kommt sie in den Prozess rein, man nennt dann das Funnel und sieht ein Webinar oder ein Info oder was es dann auch immer ist, kommt vielleicht auch auf ein Live-Webinar und da muss sie sich ja die Person nachher anmelden und da kommt sie direkt auf deinen Kalender und das zeige ich dir heute in diesem Howto. Es ist ganz einfach, du gehst auf Calendly.com, ich werde unten an dieses Video den Link reintun und da meldest du dich an mit deiner E-Mail-Adresse. Ich nehme jetzt eine von mir und... Ähm kannst da gleich starten. Meines ist jetzt auf Englisch. Ich habe keine Ahnung, ob das auch ähm, so ist, dass du das auch auf eine andere Sprache nutzen kannst. Aber ich glaube schon. Ich nehme da ein Passwort und dann gehe ich da rein. Ja, jetzt habe ich da eine Mail bekommen. Da halte ich gleich den Clip an und dann werde ich die bestätigen und dann gehen wir gleich hier weiter. Ja, ich habe jetzt also meinen Link bestätigt. Das kam auf die E-Mail, die ich da eingegeben habe und gebe jetzt da ein. Ähm, ABC Team, irgendein Name. Ich habe immer meinen, Namen, meinen eigenen Namen Dodi Löw als... Name irgendwo auf so einem Kalender, das kann ich jetzt nicht machen, weil ich das ganze System schon nutze und der Name schon gespeichert ist, aber einfach zu deiner Info, das kannst du hier deinen Namen nehmen. Wir müssen ja einmal gucken, dass wir professionell sind. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir professionell daherkommen und am besten ist ein Branding mit deinem Namen. Ich komme gleich noch dazu. Dann gebe ich meine Zeitzone ein, das ist jetzt European Time, das ist ähm, ähm, europäische Zeitzone und dann gehe ich da weiter. Und dann vernetze ich meinen Kalender, wenn ich das gerne möchte, mit diesem Calendly. Das kann ich nämlich so, dass hier ein Termin gebucht ist, dass der auch auf meinem Kalender, den ich so sonst nutze, ähm, geblockt wird. Das ist sehr einfach. Ich tue das jetzt hier mit ähm, Outlook, weil ich mit Outlook ar arbeite. Und ähm, könnte das auch später machen. Da gebe ich das alles ein. Auf meinem Outlook-Kalender ich kann das auch runterladen, dann gebe ich das ein. Wenn ich das Outlook-Plugin installiere, mache ich jetzt nicht nochmal. Gehe auf Continue und dann Set Your Availability. Das heißt, setze jetzt deine Zeit, wo du auch zur Verfügung stehen kannst. Zum Beispiel ist das hier jetzt eingegeben, standardmäßig von 9 bis 17 Uhr. Ich kann euch sagen, ich habe da, da kann man das auch nachher noch anpassen. Ich habe da verschiedene Zeiten. Ich nehme zum Beispiel ähm, 9 bis um am Montag und eine andere Zeit dann am Dienstag. Zum Beispiel nur für den Montag. Nehme die wieder raus. Mach Continue. Und dann kann ich noch aufschreiben, was ich mache. Sales und Marketing. Freelance und Consultant. Also mache ich Verkauf und Marketing. Oder bin ich ein Freelancer. Oder unterstütze ich meine Kundinnen und Kunden. Wenn du jetzt vorwiegend mit ISME arbeitest. Grundsätzlich auch das kannst du nachher wieder anpassen, alles okay, das ist für ihre persönliche Statistik, ist für dich eigentlich gar nicht relevant, aber ohne, dass du das selber bestätigst, kommst du da gar nicht rein. Ja, und grundsätzlich könntest du dann auf den Getting Started Guide gehen, du kannst aber auch einfach, du siehst es hier, drei verschiedene, und jetzt musst du sehen, ich, drei verschiedene Kalender, du hast hier oben Calendly, ABC Team, dann haben wir hier verschiedene Arten von äh, von verschiedenen Kalendern, die ich nutzen kann. Denk einfach dran, einer ist gratis, den Rest bezahlst du dann. Also entscheide dich für einen. Und ähm, wenn du sagst, auch die, die Länge der Meeting kannst du verändern, ich nehme jetzt mal so ein 30 Minuten Meeting. Ich habe die meisten meiner Meetings auf 30 Minuten gesetzt. Und wenn ich dann weiß, wenn sich jemand angemeldet hat, äh, dass das ein längerer Termin sein könnte, dann setze ich es auf drei, Stunden oder auf eine Stunde. So, und dann gibst du hier ein, was ist jetzt ähm, der Name deines, deines Events und das ist auch wieder ganz wichtig, dass du nicht irgendwas sagst. Also findet Affiliates sagt niemandem was, du, dazu kannst du zum Beispiel sagen und das dürfen alle, EBC Business Meeting, das geht sehr gut, das klingt professionell und das ist dann auch in deinem Kopf angezeigt. Location, da mache ich ja ein anderes, ähm, Training dazu. Ich gehe immer über Zoom. Es gibt solche, die realisieren es dann nicht. Und dann ist es dann so. Also ich kann hier dann den Zoom-Integration-Seite angeben. Und dann schreibe ich hier die kurze Beschreibung. Herzlich ähm, willkommen auf meinem Kalender. Zum Beispiel kann auch was anderes sein. Ich freue mich auf unser Gespräch. Oder auf unser Meeting auf Zoom. Bitte halten Sie oder halte deine Webcam und dein Mikro bereit. Herzlich und dann dein Name, Zodi Löw. So und hier habe ich jetzt den Link dazu, ich nehme jetzt die rote Farbe, sage, das ist Calendly ABC Team ähm, Interessenten. Und dann mache ich da Save und Close. Da kann ich das dann auch schon angucken. Das sieht dann so aus. ABC Meeting, mein Name, den habe ich ja am Anfang eingegeben, 30 Minuten. Herzlich willkommen auf meinem Kalender. Ich freue mich auf unser Gespräch auf Zoom. Bitte halte deine Webcam und dein Mikro bereit. Herzlich, Dodi Löw. Das kann auch was anderes sein, einfach bitte schau, schaut, dass es professionell ist. Dann kommen wir zu den Zeiten. Wann kannst du das einstellen? Eben, da kannst du auch mal die Zeiten noch mal ändern, wenn du denkst, oh, 15 Minuten reicht oder ich brauche immer 45. Du kannst auch hier ähm, selber bestimmen, dass du sagst, ich möchte immer gerne 50 Minuten, alles okay. Events can be scheduled over 60 days, da mache ich niemals 60 Tage, da nehme ich maximal 10, meistens nehme ich 7. Kalendertage, also eine Woche, du könntest da aber auch die Business Days nehmen, dann ist es einfach Montag bis Freitag. Apply, das heißt der Kalender ist dann, wenn jetzt jemand das anguckt, siehst du nochmal, ja, ähm, dann ist es so, dass die, die Termine, die ich jetzt gesetzt habe, immer nur Montag ist natürlich ein bisschen wenig, aber da ist nur eine Woche angegeben. ja Das ist ganz wichtig. Dann kann er oder sie kann über eine Woche die Meetings ähm, reservieren. So, und dann habe ich jetzt hier die 50 Minuten eingegeben. Jetzt habe ich hier nur den Montag. Das reicht natürlich nicht. Am besten, wenn du jetzt voll berufstätig bist, dass du das abends legst oder am Wochenende. Ich habe so jeden Tag irgendwelche Zeiten blockiert, die ich wirklich da habe in dem Kalender, damit jemand das buchen kann. Ich kann auch, wenn ich verschiedene Kalender habe, das ist dann einfach die nächste Stufe, dann kann ich auch sagen, ja, äh, ich möchte gerne alle Kalender die gleichen Zeiten blockiert haben, wenn du das abgeglichen hast mit deinem Outlook oder deinem Google Chrome oder was du auch immer, Google Kalender, womit du das auch immer auch angepasst hast, das kannst du dann nutzen und kannst die auch kopieren, so dass du überall die gleichen Zeiten hast. Musst du nicht jedes Mal neu eingeben. Also, wenn ich jetzt hier noch mehr Tage eingeben möchte, dann gehe ich auf Advanced, da sehe ich nochmal maximal Tage wie viele Events, zum Beispiel sage ich, hätte gerne nicht mehr als fünf Gespräche an einem Tag. Ähm, nimm das, damit nicht jemand ähm, noch in der letzten Minute buchen kann. Da nehme ich immer zwölf Stunden. Das heißt, wenn ich abends nochmal in meiner Agenda schaue, was habe ich morgen alles für Termine geplant, da kann nicht noch jemand morgens früh kommen und noch was durcheinander bringen. Ich plane ja meinen Tag schon abends. Das heißt, du kannst da auch mehr Stunden nehmen. Für mich ist das gut mit zwölf Stunden brauche ich Zeit vor und nach einem Event, also vor ich jetzt zum Beispiel, muss ich mich vorbereiten, dann mache ich hier fünf oder zehn Minuten und brauche ich nachher nochmal was, um mich zu erholen vom, von diesem Meeting, dann mache ich nochmal fünf Minuten, möchtest du dann den weg haben von deiner Page, das macht erst dann Sinn, wenn du eine Page hast mit verschiedenen Kalendern drauf, die auch öffentlich sind und die die alle jemandem als Ganzes zeigst, dann macht das Sinn, sonst macht das nichts Sinn. Und jedes Mal, wenn du was tust hier, bitte speichern. Also, jetzt gehen wir auf Dienstag. Ich hätte gerne ähm, einen neuen Intervall. Da bin ich von 9 Uhr bis 11. Und dann bin ich von 15 Uhr, hoppla, von 15 Uhr bis ähm, 17 Uhr zum Beispiel drin. Und das hat es dann. Nehme ich das nur für morgen oder nehme ich das oder nächsten, nächsten oder nehme ich das überhaupt und so weiter. Dann kann ich Mittwoch eingeben. Sicher gut ist, wenn du ein-, zweimal am Abend Zeit hast, 17 Uhr bis ähm, 20 Uhr, wenn du natürlich ein Training da hast. Und dann kannst du immer aussuchen, mache ich das nur einmal. Oder mache ich jede Woche neue Termine? Oder wie lässt du das machen? Ich nehme jetzt einfach ein paar Beispiele. Und diese nehme ich dann für alle Donnerstage. Dann habe ich den Freitag. Dann nehme ich jetzt wieder 17 bis ähm, 19 Uhr. Und die nehme ich für alle Intervalle. Und dann habe ich am Samstag jeweils noch von 11 bis 16. Äh, bis 14 Uhr zum Beispiel. Und dann habe ich da jetzt schon einen ganzen Kalender. Und wenn du das jetzt mal anguckst, dann hast du hier ähm, diesen Kalender, der dann so ausschaut. Ich zeige gleich, wie er ausschaut. Was wichtig ist, wenn du jetzt einen zweiten Kalender machen möchtest, dafür musst du dann jedoch einen, einen Jahres- oder Monats- Zins bezahlen. Wenn du das machen möchtest, dann kannst du von einem anderen Kalender, kannst du auch die Zeiten, die du eingestellt hast, eben hier kopieren, dann hast du die gleich auch schon da drin. Ja, hier könntest du noch die letzten Tage, du siehst jetzt, ich habe diese Verfügbarkeit auf sieben Tage gesetzt, deswegen ist sind nur sieben Tage für sichtbar. Für mich natürlich, als, als ich die, die Besitzerin der Agenda ist, nicht, aber für alle anderen schon, dann kann ich sagen, ah hier bin ich irgendwie an einem Fest, da bin ich nicht zur Verfügung, gehst da rein und sagst, nee, da bin ich überhaupt nicht, I'm unavailable und apply nur für den 24. Oktober und dann ist der weg. ja Grundsätzlich ist es wirklich ganz einfach. Dann ist hier die Frage, was du, machst du hier rein? Name, E-Mail, ich habe immer noch ein Fällt dafür, ich nenne das eine neue Frage, die, wo sie sich eintragen können, zum Beispiel Telefon. Und meistens schreibe ich dann beste Telefonnummer und Required heißt, das ist Bedingung. Die müssen das ausfüllen, sonst können sie nicht abschicken. Und dann haben wir hier die Phone Number und dann haben wir hier auch noch die Telefonnummer drin und dann... Wenn du eine Frage hast, dann kannst du die gerne hier reinschreiben für deine Frage. Oder dein Anliegen. Das ist jetzt nicht Bedingung, das können sie so machen. Multiple Lines heißt das für mehrere Sachen. Dann nehme ich immer noch eines dazu. Deine Beruf. Tätigkeit so und das ist Required. das ist wieder Bedingung apply und dann haben wir das auch noch so jetzt haben wir ähm, du könntest hier auch Bemerkungen schreiben jetzt haben wir diese Felder und da schreibe ich jetzt noch first name last name und autofill Invitee name e-mail text und so weiter das kannst du machen, du kannst Vorname, Nachname haben, du kannst E-Mail haben, das muss auf alle Fälle in irgendeiner Form muss es da sein. Wenn du fertig bist, machst du hier Save, dann hast du die Fragen hier, dann hast du hier die Invitation, ähm, die sie bekommen, jetzt ist das eine englische Geschichte, da hast du schon voreingefüllt gewisse Dinge, das heißt, das ist den, der du einlädst, der volle Name, also wenn ich jetzt eingetragen hätte, Claudia, ähm, Burger, dann würde hier stehen Glauda Burger und mein Name Dodi Löw. Das ist einfach, damit du nachher da ähm, das drin hast. Und wenn du jetzt auf Deutsch schreibst, dann machst du nicht ernst, sondern dann machst UND. Das steht nämlich im Titel. Dann schreibst du vielleicht hier. Ähm, schreibst du Zoom Meeting mit. Jetzt gehe ich noch noch mal rein. Ich habe da irgendwo drauf geklickt. So Zoom Meeting mit und noch mal und hast du das hier drin? Dann schreibst du hier Eventname. Da kommt, ähm, das würde ich dann, weil es Englisch ist, nicht reinlassen. Zoom Meeting -mit mit Dodi Löw, da kommt dein Name rein, dann Beschreibung, da kannst du eine Beschreibung rein tun, was du gerne möchtest, äh, Business, Meeting. Business Meeting und Ort und da kommt dein Zoom Link zum Beispiel rein und ich habe ja dieses How To für Zoom, da kannst du dann gucken, da kannst du auch, wenn du nur ein Zoom-Raum hast, ist der kostenlos und du kannst mit zwei Personen da drauf sein, also du und noch eine Person oder ein Gast. Und dann die, die Fragen, die du da hast, kannst du auch noch eintragen. Dann kannst du hier noch ein Reminder-E-Mail machen, kannst du anstellen, dann ist es aber auf Englisch. Kannst du mal angucken, was da dann kommt, das möchtest du ja so nicht haben. Dann schreibst du einfach hier Hi und dann kommt wieder die Claudia Burger. Das ist eine Erinnerung daran, dass wir ein Meeting haben, da und da, ähm, was ihr tut da und was du gerne von ihm möchtest, noch Fragen hast oder so und wann die Person das bekommt. Dann sagst du ja 24 Stunden vor dem Event. Du kannst auch sagen, du machst eine, ähm, drei Tage vor dem Event, dann machst du noch eine zweite, 24 Stunden davor, aber bitte nicht zu viel, maximal zwei. Und dann kannst du hier noch einstellen, ja, wenn du fertig bist, dass du noch ein Review kriegst, also dass jemand noch was sagst oder du kannst noch einen Text Reminder machen aufs Handy, da musst du aber dann bezahlen, das ist kostenpflichtig. Wenn du fertig bist und zufrieden bist, du musst es ja eh mal testen, dann gehst du da drauf. Jetzt kommt die Confirmation Seite, da würde ich dir empfehlen, wenn jetzt zum Beispiel jemanden du auf eine, zum Beispiel reiseaffiliates.info mit deinem Link geschickt hast, dann sagst du, Display Calendly Confirmation Mail, das wäre jetzt die, die Calendly einfach so anbietet, das ist nicht wirklich sexy. Ich würde da echt auf die externe Seite, wo du zum Beispiel drauf warst, ich nehme jetzt wirklich hier ähm, eine von unseren Affiliate-Seiten, die wir haben. Und dann kommt hinten dran, kommt ja dann deine, deine, ähm, deine eigene Seite, zum Beispiel Claudia Meyer und dann weißt du, das ist deine Seite oder du hast deinen Username und dann nimmst du deinen Username und Pilates oder Pilates, so, weil das dein Username ist, keine Ahnung, das ist jetzt erfunden, vielleicht gibt es das vielleicht nicht. Und ähm, dann kannst, dann ist, sobald er sich angemeldet hat und alles drin ist, kommt er auf deine Seite und kann das sich das alles nochmal angucken. Wenn es ja eine Einmeldung ist in, nach dem Webinar, ob das jetzt live oder auch ein Replay ist oder nach dem Info und ob das live oder Replay ist, spielt keine Rolle. Einfach da, wo sich die Person angemeldet hat, das könnte jetzt auch gerade direkt auf diese Replay-Seite gehen und die Person kann das angucken. Also wie du das auch gerne einstellen möchtest und dann Collect Payments, das geht uns ja im Moment nichts an, weil du ja darüber keine Bezahlung machen möchtest, da gibt es dann andere Lösungen. So einfach ist das grundsätzlich und wenn du jetzt das anguckst, dann sieht das so aus, ABC Business Meeting und da muss ich vielleicht noch was dazu sagen, habe ich jemand gefragt vor kurzem, kann ich auch ABC Academy, nein, das ist ein geschützter Name. Osters also Business Club oder Academy sind geschützte Namen. Da kannst du aber, das ABC Business Meeting ist professionell, heißt etwas, jeder weiß, das ist ein Business Meeting und der Rest, da bist du professionell. Und da siehst du jetzt selber, da sind jetzt diese Tage vorgegeben. Sonntag ist frei, Montag, Dienstag, Mittwoch. Und wenn du jetzt weiter guckst, die zur Verfügung stehen, sind wirklich nur eine Woche. Das kannst du selber bestimmen, das habe ich dir vorher so gezeigt. Ja und grundsätzlich ist das dann schon eingerichtet und du hast deinen ersten, ersten Kalender eingerichtet, jetzt gehst du hier drauf und sagst ABC Business Meeting, das ist das was du brauchst, das kannst du mal wegmachen das brauchst du jetzt nicht, du kannst auch einen Kalender, den du dann schon hast, noch klonen. Und dann gehst du hier drauf, tust du auch weg, dann hast du genau den Überblick, was es ist. Und das ist kostenlos. Da kannst du einfach sagen, das ist jetzt mein Kalender. Du siehst, ABC Business Meeting, 50 Minuten. Ich arbeite auf zwei Sprachen und in verschiedenen ähm, Kontexten. Das heißt, ich habe sechs oder sieben solche Kalender. Und das Praktische daran ist, dass ich wirklich alle mit meinem Outlook abstimmen kann. Hier mache ich einen Copy Link. Wenn ich jetzt das drauf geklickt habe, dann habe ich das schon in meiner Maus und wenn ich das jetzt als Test mal da oben rein in den Browser tue, siehst du wieder, da ist wieder diese ganze Agenda drin. Das ist unglaublich praktisch, funktioniert 1a und wir haben dann ein Plugin auf dem Computer genauso gespeichert wie auch auf dem, auf dem Kalender und es gleicht sich perfekt ab. Das ist der beste Kalender, ich habe verschiedene ausprobiert, das ist wirklich der, den ich dir empfehlen kann. Ja, ich hoffe, das hilft dir weiter und das ist auch der Kalender, den du nutzen kannst, wenn du gerne eine Landingpage von uns möchtest, dann melde dich, schick uns den Link und ich werde dir das innerhalb von einer Woche zur Verfügung stellen. Im Moment ist das wirklich kostenlos. Mal schauen, wie wir da über die Runden kommen, ohne dass wir dafür bezahlen. Ja, ich wünsche dir ein ganz viel Erfolg mit, die, mit deinem neuen Kalender. Nutze ihn, nutze die Möglichkeiten, die dir hier zur Verfügung stehen. Das ist professionell, damit sich die Leute gleich anmelden können. Ja, bis bald wieder. Alles Gute dir, deine Dodile.